Weit entfernt, im Morgenland, machen gelehrte Männer sich auf den Weg. Sie haben einen außergewöhnlichen Stern am Himmel beobachtet. Dieser Stern leuchtet für einen besonderen Menschen, für einen neugeborenen König. Diesen König wollen sie anbeten und so machen sie sich auf den Weg nach Bethlehem. Bye. Ah.